Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer ersten Fahrstunde. Heute fahre ich mit Tyler. Cooler Name, finde ich. Äh, der hat heute seine erste Fahrstunde. Was da so passiert ist, seht ihr hier. Hast gemerkt? Das war zu viel. Fahr da ja, rüber! Und ich so, das passt nicht. Das war überhaupt nicht chillig. Und jetzt äh, nicht lange schnacken. Intro und dann geht's los. Sehen. Guck mal, man kann mich sogar sehen. Was geht ab, Freunde? So, ja, ich hoffe, der Ton ist gut. Ich mache mal wieder eine Fahrstunde hier. Und ich habe jetzt gleich die erste Fahrstunde mit Tyler. Ich kenne Tyler noch genauso wenig wie ihr. Der hat jetzt gleich seine erste Fahrstunde. Damit ihr seht, was so abgeht und wie das so abgeht. Nehme ich euch mit. Let's go! So, anschneiden ist wichtig. Sehr gut. Macht Zeit, ich spring rein. Thanks. Oh. So, guck mal, hier habe ich die Kamera laufen, die? Die filmt uns und mit der anderen filme ich dann vorne und dann haben wir das alles gesagt. Okay, cool. Okay. Jetzt machen wir das Fenster runter. Tyler, Tyler ist ein cooler Name. danke. Äh, bist du schon mal gefahren? Nein. Hast du Simulator gemacht? Einmal. Einmal? Okay. Also, weißt du, was? Gasbremse und Kupplung ungefähr? Oder sind wir bei... Ja, geht so. Geht so? okay. <lacht> okay, pass auf. Dann machen wir das so. Äh, stell dir den Sitz erstmal so ein, dass du, also das hast hier unten so einen Griff, hier drunter und den ja. kannst du hochziehen und dann kannst du so rumrutschen und dann mach das so, dass wenn du das linke Pedal durchdrückst, das da unten, ja. drück mal ganz durch bis zum Fußboden, genau, you know, das ist die Kupplung. Mhm. Immer wenn du die durchdrückst, musst du mal gucken, dass du so einen Knick im Knie hast. So e ja, ich will vielleicht noch ein bisschen näher dran. Aber guck mal, wenn ich die durchdrücke, siehst du das, ich habe immer so, weil du musst die nachher tausendmal durchdrücken. Ja, das ist gut. Wenn du, wenn du das nicht hast und du bist so dann musst du immer so und dann hast du nach fünf Minuten fliegst dir die Kniescheibe weg okay mit dem linken Fuß machst du immer nur das genau und mit dem rechten Fuß hast du in der Mitte die Bremse der hier und rechtes Gas genau das machst du immer mit dem Fuß so ja cool und links hast du halt die Kupplung da kannst du dir die Spiegel packen also den kannst du dir einfach so nehmen drehst das Ding so, dass du locker hinten rausgucken kannst, dass du da den blauen Benz siehst zum Beispiel, kannst du einfach anfangen so, kannst du nicht viel abbrechen. Oh, ich glaube, deine Ohr ist auch wichtig okay. ähm, Siehst du gut? Ja. Okay. Cool. Dann hast du noch links und rechts die beiden Außenspiegel, ne? Da kannst du so mh, einen Türgriff und noch so ein bisschen von dem, von dem Heck von dem Auto sehen. Wenn, das, wenn du das siehst, ist das gut eingestellt. Ja. Wenn du, Wie ich. Wenn du zwei Türgriffe siehst, das ist das ein bisschen zu weit innen. Beim linken und beim rechten ist beides ungefähr gleich. Schalten, immer wenn du den Schalthebel in der Mitte hast, mhm. also wie jetzt, dann äh, ist gar kein Gang drin. Dann bist du, ich habe immer gedacht, dann wäre man hier so zwischen 1 und 2. Ist man gar nicht. Du bist dann zwischen 3 und 4. Das heißt, wenn du jetzt mal in den dritten Gang schalten willst, brauchst du einfach nur nach oben machen. Probier mal. Da ist immer der dritte Gang wenn du nach unten machst, ziehst du nach unten, da ist vierter. Erste und Zweite sind bei dir. Geh noch mal in die Mitte. Genau, jetzt machst du nach links und nach oben. Da ist erster. Und wenn du so ein bisschen zur Seite drückst und nach unten ziehst... Nee. So, und jetzt drückst du zur Seite und ziehst nach unten. Nach unten? Ja, ein bisschen zu weit. Da ist zweiter. Ja. Das heißt, Erste und Zweite hast du immer so. Und wenn du in den Rückwärtsgang willst, siehst du, der ist ja noch weiter daneben, dann musst du immer, probier mal nach links zu drücken und nochmal und da nach oben dann ist das der Rückwärtsgang, mhm. der Blinker, links der Hebel, mhm. wenn du den nach unten drückst, mach mal, das Blinker links, und wenn du nach oben machst, Blinker rechts. Wenn du dann nachher so in die Kurve gefahren bist und wieder zurücklängst, geht der alleine aus, da brauchst du eigentlich nichts machen. Jetzt ist er an, wenn du den wieder nach unten antickst, geht er aus. Fertig. Okay, cool. Ich würde sagen, lass uns einfach mal schauen, dass wir ein bisschen losfahren, <lacht> sonst ist es äh, zu so langweilig, wenn wir nur hier rumstehen. Nimm mal den Gang wieder raus. Okay, und dann drück mal die Kupplung ganz durch und dann drückst du hier mit dieser start stopp taste kannst du das Auto einfach anmachen. Ja, genau. Ja, jetzt hast du schon mit dem rechten Fuß kurz Gas gegeben, hast du gemerkt? Ja. Kannst du euch mal ausprobieren, wenn du da drauf drückst, passiert einfach nichts, genau, <lacht> weil kein Gang drin ist. Ja, der erste Gang ist ja. Okay, dann drück mal die Kupplung. Äh, nein, nein, nein, erst die Kupplung drücken. Guck mal, du musst dir das so vorstellen, wenn du Motor und Getriebe hast, ne? Mhm. wenn du die Kupplung drückst, da ist so eine Scheibe dazwischen, die Kupplung die trennt beide. Ja. Wenn du jetzt den ersten Gang einlegst, mach mal, zack. Wenn du jetzt die Kupplung wieder löst, kommen beide zusammen und das Auto fährt los. Das heißt, wenn du schnell die Kupplung loslässt, schießen wir so los. Ja. Und wenn du langsam machst, dann ist wie Cappuccino dann fährst du also locker los. Ähm, schau mal, dass hier keiner kommt. Spiegel gucken und Spiegel gucken. Und wenn du sagst, es ist alles frei, tick den Blinker mal ganz kurz nach links an. Genau. Sauber. Und dann würde ich sagen, äh, mache ich die Kamera auch noch an, dann kann man nämlich sehen, ob wir hier losfahren oder nicht. So ein bisschen sieht man dann da oh, ja. Läuft die? Jetzt komme ich Ja. Jo, jetzt läuft die. Cool. Okay, ersten Gang hast du drin, dann schleif mal langsam mit der Kupplung. Also ganz langsam lösen und dann merkst du, der fährt schon los. Und dann lenkt mal drum um das Auto, ruhig richtig nach links. Voll ja, nach links? Ja, ja, wir fahren schon los. Also, also eine ganze Runde nach links. Kein Gas, Gas brauchst du nicht. Lenk mal volle Pulle nach links, volle Pulle, genau und jetzt musst du halt volle Pulle wieder zurücklenken, damit der so hier rumrollt, genau, Gas brauchst du gar nicht geben, weil das ein Diesel ist, merkst du, dass der alleine rollt, also mhm. ich gebe auch kein Gas, das macht die Karre einfach so korrekt, äh, wir fahren da vorne gleich links, Links? Ja, check mal in den Spiegel, dass da niemand neben dir ist. Siehst du? Ist gut, ne? Ja. Jetzt tickst einfach mal den Blinker nach links an. Oh, warte, ich helfe dir kurz. Er macht hier voll das Manöver. Was macht der? Er hat Angst, dass wir vorbeifahren. müssen. Nee. Okay, ein bisschen rechts rüber. Genau, dass eventuell der Weiße oder so noch hier reinkommt. Weißt du? Jetzt drück mal die Kupplung wieder durch. Mhm. Jetzt trennst du Motor und Getriebe und versuch mal langsam zu bremsen. Ganz langsam. Gut. Wenn jetzt keiner kommt, fahren wir links rum, Muss ich einmal checken, also links kommt glaube ich keiner, ne? Nein. Und dann lenke ruhig eine ganze Runde nach links, ja das reicht, und jetzt schleifst du dich einfach so. Mit der Kupplung, nein, nein kein Gas, nur schleifen mit der Kupplung, also die Kupplung lösen. Ja genau. Genau, ein bisschen rechts rüber, so ein bisschen da. genau, nicht auf das braune Auto gucken, ja hier rüber. Genau. Okay. nicht auf den Bus gucken, ganz wichtig. Mhm. Wenn du auf den Bus guckst, kriegst du immer Paranoia und willst immer ausweichen, automatisch. Das ist automatisch. Also einfach auf deine Straße gucken so, und dann ein bisschen Gas geben. Mit dem rechten Fuß einfach locker. Okay. Mhm. Guck mal, während du jetzt so fährst, ne, ja. hörst du ja, dass der erste Gang so immer lauter wird. Ne? Mhm. Ein bisschen links bleiben, ruhig noch ein bisschen geben. Gas geben. Du hast eh Vorfahrt, weil es gerade ausgeht. Mhm. Und wenn du jetzt merkst, dass das Ding lauter wird, also so. Äh, kommt dann der Punkt, wenn das laut wird, wo man gleich schalten würde. Mhm. Erstmal warten wir jetzt, weil die Ampel da vorne auch rot ist. Da können wir sowieso nirgends wohin schalten. Also kannst du mal mal langsam machen. Guck mal, drück mal die Kupplung wieder durch. Mhm. Jetzt trennst du wieder Motor und Getriebe. Jetzt kann man langsam bremsen, ohne dass das Auto irgendwie ausgeht oder irgendwie sowas. Das ist schon wieder grün, kannst die Kupplung schon wieder loslassen. Die beiden wieder zusammen, jetzt kannst du wieder Gas geben. Ruhig mit dem rechten Fuß, ruhig ein bisschen mehr und ziehen wir locker hinterher. Genau. Ruhig weiter Gas geben. Ruhig weiter. Und dann hörst du jetzt irgendwann, der wird laut, ne? Ja. Jetzt drückst du die Kupplung, ganz durchdrücken, Gas ganz wegnehmen. Jetzt rollt das Auto erstmal. Ja. Und jetzt nimmst du den zweiten Gang. Der war bei dir und nach unten. Genau. Kupplung wieder loslassen. Jetzt sind die wieder zusammen, jetzt gibst du wieder Gas. Genau. Merkst du immer, wenn du hier so dran kommst, an die Ecke. Ja. Hm? Bleib ein bisschen links mhm. und wieder Gas geben. Ja, genau. So. Korrekt. Guck mal, wenn du jetzt am Gas bleibst, bleib mal dran. Ein bisschen mhm. mehr Gas noch. Das ist das gut? Jetzt wieder Kupplung drücken. Nein, nein, nein. Gas wegnehmen. Erstmal rollen lassen. Mhm guck was da vorne abgeht Bremst ein bisschen nicht, nicht schalten bremsen los jetzt fahren die ja weiter bremsen los jetzt nimmst du den dritten Gang ja, nicht runter gucken Bleib oben versuch auswendig und langsam gut Kupplung ganz loslassen zack beide zusammen und jetzt funktioniert das Gas wieder und dann ist das auch chillig merkst du jetzt ist der auch nicht mehr laut ganz so schnell weil guck mal er fährt auch nicht so schnell und wenn du jetzt da vorne siehst wie schnell man fahren darf weiß ich. dann musst du jetzt schon wieder langsam ein bisschen bremsen ein bisschen korrekt das. Kupplung drücken und dritte Gang. Ja, dann, dann, dann, dann, ganz locker zum Radio ja yep. Kupplung lösen und ein bisschen links und wieder Gas so. Ja, 70 darfst du vierte Gang müssen wir erstmal gucken ich würde erstmal mal schauen, dass du so kurvenmäßig und so, dass du dich wohlfühlst. Wenn du dann sagst passt, dann nimmst du in Ruhe selber alleine in den vierten Gang, wenn du meinst, dass das passt. Ja. Genau, so, jetzt ist er weg, jetzt kannst du ein bisschen draufdrücken und dann in Ruhe. Kupplung drücken, rollen lassen, ganz rollen lassen, musst dich darauf konzentrieren. Gas weg, Gas weg Genau. Ja, es sind so viele Schritte im Kopf gleichzeitig <lacht> mit den Füßen da und so. Ne? Ja, du ruhig wieder ein bisschen Gas geben. Nicht auf ihn gucken. Cool. <lacht> ich hatte damals so einen älteren Fahrlehrer, ne? Mhm. Und ich habe das auch so gehabt wie du. Und dann bin ich immer so rechts rüber, rechts rüber. Aber der war nicht so chillig. Der hat immer so am Lenkrad gerissen und der hat immer so gemacht so. Fahr darüber, fahr, da rüber, wenn ich dir das fahr darüber. Da und ich so, das passt nicht. Das war überhaupt nicht chillig. Dann kam uns so ein Trecker entgegen und der immer so, fahr, fahr. Und ich so, das geht nicht. Das war, erinnere ich mich noch bis heute dran. Das war nicht so cool. Muss ich ein bisschen Gas geben, ne? Okay. So, aber, guck mal, jetzt hast du ja vor der Kurve das 50-Schild, siehst du das? Mhm. Kannst du jetzt Gas wegnehmen? Bisschen anbremsen und ganz locker. Korrekt. Bremse los. Jetzt einfach Kupplung und dritte Gang. Wieder nach oben. Mehr nicht. Nur Kupplung drücken und nach oben. Gut, Kupplung lösen und locker in die Kurve. Gut. wir wieder Gas gehen. Ja, läuft gut bei dir. So, wichtig. Nicht auf die Autos gucken. Jetzt kannst du wieder ein bisschen anziehen. Wenn du dich jetzt wohlfühlst, dann Kupplung drücken, Gas wegnehmen, Gas wegnehmen, ja. alles gut. Kupplung drücken, Gas wegnehmen, ganz in Ruhe. Und dann locker nach unten, wieder vierte Gang, Kupplung los, kommen die zusammen und dann wieder Gas. Das ist immer wie so ein Pinguin, man drückt immer so, die Füße wechseln sich immer so ab, <lacht> musst du dich darauf konzentrieren. Sauber. Gut. Und der hinter dir bleibt chillig, ne? Ja. Alles gut fühlt sich nicht so wohl, wenn man so nicht in die Kurve gucken kann, ne? aber das machst du gut, dann nimmst du Gas ein bisschen zurück, guckst und wenn jetzt alles cool ist, kannst du wieder Gas geben, aber scheinbar nicht ist so nur 50, also wieder Kupplung drücken, Gas wegnehmen und wieder nach oben schalten, wieder dritte Gang, genau, Kupplung lösen, zipp, und wieder Gas, genau, und mir geht es jetzt erstmal darum bei dieser Strecke hier, dass du dich daran gewöhnst, dritte Gang, vierte Gang, an diesen ganzen, psychomotorischen Kram hier, weißt du, mit, mit äh, Lenken und Schalten und Füße und so. Du bist, bist du dann, also du merkst ja, bist ja jetzt schon besser als am Anfang, da kriegst du dann irgendwann so ein richtig routiniertes Gefühl dafür. Sehr gut. Genau. Und dann einfach, das war, äh, ja, ganz lassen. drücken, Zweite Gang, nicht mit dem drin. Kupplung drücken, oh, die Kupplung muss dir. Ja. Die ziehen alle zu krass durch, weißt du? So, wenn du jetzt guckst und kommt keiner, dann, dann gehen wir rein. Genau. Wenn du kannst, ein bisschen Gas, aber nicht viel. Das reicht schon, dass du jetzt noch blinken kannst in Ruhe. Genau, checkst du also das ab, vom Gefühl her, versuch locker zu machen. Jetzt wieder ein bisschen Gas und Kupplung und zweite Gang. Du musst immer erst, <lacht> <hast> Bock ne, <lacht> direkt Kupplung durch und dritte Gang. Du musst immer schauen, dass du die Kupplung ganz durchdrückst. Wenn du das nicht machst, hast du vielleicht gerade gemerkt, du hast so ein bisschen Kupplung gedrückt und wolltest schon schalten, dann geht das nicht, weil die nicht ganz getrennt ist. Was denn? Das stimmt. Genau. Hast du das schon mal gehört, wenn die so schalten und das macht so? Ja. Das dann nicht ganz gedrückt, die Kupplung. Da waren die dann zu faul. machst du dir immer das Getriebe kaputt. Ein, zwei, drei Mal das ist das nicht schlimm. Aber 2-300 Mal, dann dran, <lacht> ist es in der Werkstatt dann. Okay, 70 darfst du fahren, kannst wieder ein bisschen mehr drücken. Und wenn du dann hörst, dass er wieder lauter wird, Zum dann Moment. wieder Kupplung drücken, rollen lassen, ganz in Ruhe rollen lassen. Genau. Sehr gut. Und jetzt kannst du rechter und linker Spiegel ganz kurz mal vergleichen. du selber ist, Ja, so dass du selber ein Gefühl dafür bekommst die ist aus ne? ja. ja. Wir machen das so, dass wir am Anfang von dieser Fahrschulausbildung erstmal so ein bisschen um die Stadt drum rumfahren. fahren. Weil wenn wir jetzt schon Stadtverkehr machen würden, dann kriegst du ja Paranoia, dass es ja mhm. da nur rechts vor links Stoppschilder abknickende Vorfahren, das macht keinen Spaß. Erstmal fahren wir jetzt so wie wir jetzt hier so außerhalb, dass du dich an das Auto gewöhnst, dass du dich an Kupplung, Bremse, Schalten, Kreisverkehr, zweiter Gang, dritter Gang, vierter Gang und so weiter, dass du das dafür ein gutes Gefühl kriegst. Und je besser das Gefühl wird, je mehr gehen wir in die Stadt. Die schlechte Nachricht ist, also jetzt läuft das ja alles ganz gut hier, ne? Mhm. Das wird allerdings jetzt wie bei, ruhig oh, ich muss ein bisschen Gas geben noch. Hast mhm. also du Candy Crush irgendwann mal früher gespielt? Kennst du das? Ja, das, das kenne. am Anfang ist das ganz witzig und nachher wird es immer schwerer. Da kommen irgendwelche Bomben, die so, was soll der Scheiß, ne? Und so ist das hier auch. Am Anfang ist es ganz einfach. Da machst du so flip, flip, flip, flip, flip und dann denkst du, oh, läuft voll gut bei mir. Und später, wenn wir dann so Prüfungsvorbereitungen machen, wird dir das passieren, dass du selber denkst, boah, so schlecht bin ich noch nie gefahren. Stimmt aber gar nicht, das Level ist so schwer. Das heißt also, jetzt am Anfang ist das noch cool, da macht das noch so Bock, weil es auch leicht ist, so Landstraßen und so, da gibt es wenig rechts vor links, aber später wird das immer schwerer werden. Ja, also nur, dass du das schon mal weißt, nicht, dass du nachher denkst, boah, ich werde ja immer schlechter. Das stimmt gar nicht, sondern wir passen das, was du kannst, dann dem Level an. Damit du natürlich auch so schnell wie möglich fertig wirst. Qualität der Straße eben. Hm. So, ein bisschen links bleiben. Ja, cool. Das fühlt sich schon eng an, ne? Ja. Guck oh, mal, siehst du gerade jetzt, jetzt ist hier gar kein Platz mehr. Aber du musst halt straight bleiben, ne? Nimm Gas kurz weg, fühlt sich das ein bisschen besser an. Ah, schön da bleiben. <lacht> immer ein bisschen leichter, wenn du kurz Gas wegnimmst, wenn es eng wird. Und irgendwas passiert dann da im Kopf, man hat dann so einen Schalter und dann kann man auf einmal ein bisschen leichter lenken. Guck mal, wie schnell wir sind. Ja, ein bisschen bremsen. Genau. <lacht> noch ein bisschen mehr bremsen. Da musst du dann zum Beispiel in der Prüfung konsequent sein, das beobachtet der Prüfer. Wenn der sieht, okay, hier ist 50 und du kommst dann schon auf irgendwas, dann beobachtet ja. der das und sagt so, hm, Tyler, und du musst dann alleine sagen, oh, du bremst wieder ein bisschen runter, dann ist alles gut. Jetzt wieder Gas geben. Das ist nämlich bescheuert. Einfach ne? bremsen, Gas, bremsen, Gas, Gas, Gas. Ein bisschen links bleiben. Das war zu viel, weil du auf ihn auch geguckt hast und wolltest ihm Platz machen, ne? Da musst du schauen, du musst wirklich dich auf deine Straße konzentrieren, weil sobald du eine Sekunde rüber guckst, automatisch gehst du hier rüber. Hier kann ich dich das machen lassen, weil der Bordstein so eine Welle hat, weißt du? Da ist das nicht so schlimm. Aber wenn du das da hinten im Gemüse machst, dann... Genau. Und ruhig wieder Gas geben. Ein bisschen links rüber. Genau. Versuch dich an der Linie zu halten für die Kurve in dem Gas kurz zurück, damit du so, einfach so entlang der Linie surfen kannst. Genau. Und dann wieder Gas. Hinter dir alles cool? Ja. Ich auf ihn gucken, hast du gemerkt? Er kommt um die Ecke, du siehst ihn sofort. Ja. Fahrtstraße folgen, siehst du wo die hingeht, Ja. Yeah. dann blink nach oben, nach oben und jetzt Kupplung, Kupplung und zweite Gang, wieder wie beim Kreisverkehr, immer so abbiegen wie beim Kreisverkehr, Kupplung ganz los und nichts mehr machen, ohne Gas einfach hier reinrollen, so ist cool und wenn du jetzt sagst ich habe alles im Griff, dann gibst du wieder Gas und du musst immer erst alles kontrollieren für dich gut und dann drückst du drauf, ja, ja erst Gas geben, also das ist schon alles fertig. Gas weg. Und dritte. Ja, Kupplung los. Kupplung ganz weg auf den Fuß. Und jetzt wahrscheinlich eher ein bisschen an die Bremse gehen. Mit dem Gasfuß. Also okay. Genau. Damit du die Kurven hier kontrollierst. Dann. So bleiben. Ja. Ein bisschen ruhig links rüber. Hat hier so Käse gepackt. Ja, ein bisschen Gas noch. Kupplung durchdrücken. Okay. Und zweite Gang. Und dann erstmal kein Gas mehr geben, sondern einfach nur so locker rollen, damit du hier in Ruhe gucken kannst. Mal gucken, mal beobachten, mal den Herr kurz, guck mal der Benz hier an Vorfahrt, aber weil sie mit dem Fahrrad auch so beknackt hier steht, ist das ein bisschen... und dann bleiben wir gleich da vorne auf der rechten Seite so stehen, wie wir gerade auch gestartet sind. Ruhig ein bisschen Gas, ne? Vorsicht nur ne? wegen dem Benzin. So ja. Ein bisschen wieder zurück, Kupplung ganz durchdrücken. So, jetzt hast du wieder getrennt und jetzt kannst du auch bremsen, jetzt kannst du auch stehen bleiben. Genau, nicht loslassen, dann fährt er wieder los. Nee, die Kupplung lässt unten, ganz unten. Ja. Jetzt nimmst du mal einen Gang raus in die Mitte. Jetzt kannst du alle Füße loslassen, weil jetzt der Gang in die Mitte ist. Kann, kann gar nichts mehr fahren. Und dann zieh die Handbremse an, einfach nach oben. Das mit diesem nee, den Hebel hier. Ach so. Andersrum? Gehört? Ja. Jetzt hast du auch da so eine rote Kontrolllampe. Siehst du die? Ja. Das ist P. Jetzt ist Handbremse angezogen, jetzt kann nichts mehr passieren. Cool. Sauber. Überlebt. Wow. Ein bisschen Luft hier. Und wie war's? Ganz gut. Ganz gut, ja. Ja, ja, hast du am Anfang gesagt, hast du nicht gedacht, dass das so wird, ne? Nö. Nee. Äh, ich finde auch, du hast dich ganz gut geschlagen. Dafür, dass das erste Mal war und du äh, nur eine Stunde auf dem Simulator gemacht hast, war das gut. Cool. Die meisten haben damit... Äh, oh, die kann ich ausmachen. Die meisten haben da ein bisschen äh, länger, schwer damit zu knacken. Nee. Ähm, boah. Das mit dem Schalten hast du ja jetzt gemerkt. Ne? Du kannst dir das auch ruhig nochmal angucken. Also, wenn du jetzt siehst, erste und zweite Gang, die waren auf deiner Seite. Ja. Drei und vier sind immer so, zack, zack, ja, so. Und locker in der Mitte. Ne? Wir werden das jetzt also von, von jetzt an so machen, dass wir, auch wenn wir die nächste Stunde machen, dass wir erstmal wieder raus aus der Stadt fahren, dass mhm. du dich daran gewöhnst, zweite Gang, dritte Gang, blinken und so weiter. Und dann bauen wir das Ganze immer weiter auf. Irgendwann kommt dann auch nochmal Innenspiegel, spiegel Schulterblick, Innenspiegel, spiegel Schulterblick dazu. Und rechts vor links und so weiter. Also du hast ja jetzt gemerkt, ähm, Parkplatz ist nicht so mein Ding. Ich finde ich find das so langweilig, wenn ich mit dir die ganze Zeit am Parkplatz bin. Ähm, so wie wir das jetzt gemacht haben, so machen wir halt immer weiter. Mhm. Ich sehe da auch nicht, dass du irgendwelche Schwächen hast beim, beim Lenken. Viele haben am Anfang Probleme damit, das hier zu machen, das überzugreifen. Die machen dann so. Und dann dauert das mal eine Stunde, bis du in die Kurve gefahren bist oder so. Das hast du gar nicht. Worauf du beim nächsten Mal achten solltest, ist, dass du dir Zeit lässt beim Schalten, das hast du ja gemerkt, dass du nicht so schnell machst. Weil wenn du schnell machst, zieht man immer am Lenkrad mhm. automatisch und will dich hier runterziehen. Das ist so eine kontrollierte, also unkontrollierte Bewegung. Wenn du dich aber darauf konzentrierst, hast du ja ein paar Mal gemacht, dann merkst du auch, dass das weg ist. Da musst du beim nächsten Mal darauf achten, dass du mit deinen Augen oben bleibst mhm. und dann, dass du dir zwei, drei Sekunden Zeit nimmst beim Schalten. Das wird nachher immer schneller. Aber du musst dir das so vorstellen, das ist so aufgebaut, du musst erst krabbeln, dann kannst du stehen, dann kannst du gehen ja. und dann kannst du rennen. Wenn du von vornherein versuchst zu rennen, klappt das vielleicht sogar auch, aber jedes Mal, wenn du stehen bleibst, gibst du rum. Ja. Deswegen bauen wir das halt so Step by Step auf. Am Anfang dauert das immer, so zwei, drei Sekunden sich darauf zu konzentrieren, ah, wo war nochmal der Gang, da und dann schallen und dann aber immer weiter rollen, nicht so machen. So Und dann irgendwann, ach da ist er, alles klar und dann geht's ab. Und das machst du dann zehnmal, zwanzigmal und irgendwann machst du so und irgendwann so, ja, ja, und dann Cola, Pommes. <lacht> okay, cool. Ja, dann würde ich sagen, Tyler, was ist hier? Fehler beim Synchronisieren. Hab ich ja noch nie gehabt. Dann würde ich sagen, wir sehen uns Mittwoch. Cool. Diesen oder den nächsten? ne diesen. Ach, Ach in, so, okay. In ja. zwei Tagen. Oh, macht er manchmal, mach einfach hier, kannst du den Startstock wieder ausmachen. Ja, diesen Mittwoch, also in zwei Tagen. Ja? Ja. Cool. So, dann, äh, Kommt jetzt gleich schon der nächste, da ist er. Ja, ist er. er hat die Kappe schon auf. Jetzt geht's raus. Achso, Kamera kann, kann ich auch noch ausmachen. So, voilà, das war meine Fahrstunde mit äh, Tyler. Ja, ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, haut auf den Like-Button. Und abonnieren nicht vergessen. Ja. Und dann... Ich das Ding mal hier einklemmen. Und dann sehen wir uns auch schon in der nächsten Fahrstunde wieder. Ja. Würde ich so sagen. Bis dahin. Passt auf euch ja auf. Denkt dran. Ich hab euch lieb. Tschüss!